Hallo, hier ist Meyer vom WordPress Nx1 und in diesem Tutorial geht es darum, wie ihr eure Webseite auf die neueste PHP-Version umstellen könnt. Bevor ihr jetzt updatet, müsst ihr natürlich prüfen, ob alles schön kompatibel ist. Und das könnt ihr überprüfen mit einem weiteren Plugin. Das ist der PHP-Compatibility-Checker. Dazu gehe ich jetzt auf Plugins, Installieren. Und das ist dieser hier mit dem schönen Elefanten, das, das Symbol von PHP, und installiere das Ganze jetzt und aktiviere. Und damit kann ich jetzt überprüfen, ob die installierten Themes und Plugins kompatibel sind mit einer PHP-Version, die ich mir wähle. Das heißt, ich gehe hier dazu auf Werkzeuge und dann PHP-Compatibility und wähle jetzt einfach mal die höchste PHP-Version aus und sage, ich möchte bitte alle Plugins und Themes scannen und sage Scan-Site. Das dauert jetzt ein bisschen, aber das lasse ich jetzt durchlaufen. Es testet tatsächlich nur, das heißt, es macht jetzt keine Änderung oder so. Also ihr müsst ja jetzt keine Angst haben, dass da jetzt irgendwas schon umgestellt wird oder so. Es wird einfach nur getestet. Und es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte. Und zwar ist dieser Test nicht zu so 100 zuverlässig, äh, sondern kann natürlich nur die Dinge testen, die momentan auch verwendet werden. Das steht auch hier, äh, dass dieses Tool nur äh, keinen unused code path, also bestimmter Code, der nicht un, also verwendet wird, kann es nicht testen. Das Teste tatsächlich nur den Code, der verwendet wird. Und manchmal gibt es falsche Meldungen. Also es wird manchmal ein Plugin angezeigt, das eigentlich kompatibel ist. Das könnt ihr dann aber auch hier unten sehen und zwar in der GitHub Repro. Das könnt ihr einfach mal in einem neuen Tab öffnen und euch anschauen. Da seht ihr auch, dass äh, einige Plugins bereits getestet wurden und hier wird auch gesagt, mit welcher Version sie kompatibel sind. So, das Ganze ist nun durchgelaufen und ihr seht, es gibt hier insgesamt drei Labels, also vier. Zum einen kompatibel, das heißt, wenn ich das sehe, dass es kompatibel ist, gibt es kein Problem. Ein Warning ist etwas wie, naja, da sollte man mal gucken, das könnte ein Problem darstellen, ist aber eigentlich nicht so mega dramatisch. Ein Error hingegen ist ähm, wirklich ein Problem, das heißt, das zeigt eher eine wirkliche Inkompatibilität an. Und ein Unknown ist, naja, wir können es einfach nicht wissen. Und man hat dazu meistens auch noch Details. Das heißt, man kann sich das auch äh, anschauen. Jetzt hat man hier irgendwelche ja, PHP-Funktionen und Warnings. Ähm, das wird jetzt, wenn man ja, Einsteiger oder Nicht-Entwickler ist, dir nichts wahnsinnig viel sagen. Da kann man jetzt euch begucken, ob in dem, in dem GitHub-Repro, was hier unten verlinkt ist, ein Plugin, was hier als Unknown oder auch als Error angezeigt wird, weitlistet ist. Das bedeutet, wo Sie einfach sagen, da gibt es kein Problem mit. Also ich bin jetzt mit einer relativ hohen Version, also 7.2, das ist jetzt die höchste Version. Das ist normal, dass nicht alles kompatibel ist. Das heißt, wenn ich jetzt in der höchsten Version jetzt hier Errors bekomme und Warnings, kann ich das solche mit einer Version darunter nochmal probieren und nochmal ähm, die Seite scannen. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal mit der PHP 7.0 durchlaufen lassen. Da wurden mir jetzt alle. Plugins und Themes, die ich installiert habe, als kompatibel angezeigt, mit der Ausnahme von einem Warning. Dieses eine Warning würde ich jetzt aber einfach mal ja, ignorieren, weil es einfach kein Error ist. Also das ist ja ein kleiner Hinweis sozusagen. So, bevor ich nun umstelle, was ich auf dem Server mache und nicht in meiner Installation selber, würde ich vor allem ein Backup machen. Das ist, also ich persönlich mache das mit Updraft Plus. Da gibt es auch ein Video schon zu, wie man Backups einrichtet. Da würde ich jetzt ein Backup nochmal durchlaufen lassen. Und vor allem, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, wenn ihr auf eurer Live-Seite updatet, bevor ihr das macht, könnt ihr auf einer lokalen Installation das Ganze testen. Ich würde euch das empfehlen, vor allem wenn es eine wichtige Webseite ist, die vielleicht auch viele Besucher hat, bevor ihr eure Webseite quasi kaputt macht, indem ihr eine falsche PHP oder eine PHP-Version installiert, die nicht kompatibel ist, würde ich das an eurer Stelle immer vorher testen. Auf einem lokalen Server. Dazu müsst ihr über MEMP zum Beispiel einen lokalen Server einrichten, eure Webseite umziehen. Dort kann man auch eine PHP-Version einstellen. Ich zeige euch das mal eben. Also angenommen, ihr habt jetzt schon MEMP installiert, da könnt ihr hier auf Einstellungen, PHP und könnt jetzt hier auf die PHP-Version auswählen und einstellen. Die Einstellungen, die ihr hier macht, die wären dann für alle lokalen Installationen, die ihr auf diesem lokalen Server habt. Wenn ihr das jetzt getestet habt, könnt ihr das auch direkt bei eurem Server machen, solange ihr vorher noch ein Backup gemacht habt. Und wichtig ist dabei, dass ihr sicherstellt, dass wenn ihr eine PHP-Version nun einstellt, dass ihr im Zweifel wieder zurückstellen könnt, also dass ihr wieder ja, auf eine andere, niedrigere Version umstellen könnt. So, solche bei All Inkel könnt ihr umstellen, indem ihr euch in, das CAS, in den Kassbereich bereich einloggt. Das habe ich jetzt schon getan. Dann bin ich auf Domains gegangen. Ihr könnt auch, falls ihr unterschiedliche Accounts habt, auf Accounts gehen äh, und dann äh, den einzelnen Account auswählen, euch da einloggen und dann auf Domains. Aber da, wo eure Domains ähm, ja drin sind, könnt ihr hier die PRP-Version einstellen und auch sehen. In meinem Fall habe ich jetzt schon alle auf 7.0 gestellt. Ich zeige jetzt aber euch mal, wie das gehen würde, wenn ihr das umstellt. Ähm, in meinem Fall ist das jetzt hier keine Domain, sondern ich muss tatsächlich in den Account gehen. Dazu gehe ich jetzt mal auf Accounts. Logge mich hier ein, in, einen, ja, in den Unteraccount sozusagen gehe, auf Domains und habe hier die PHP-Version 7.0 drin. Hätte ich jetzt hier eine niedrigere Version, würde ich hier auf Bearbeiten gehen und jetzt hier eine andere Version auswählen. Wichtig, unbedingt mindestens 5.6 auswählen oder 7.0 und höher. Also wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr hier auf Speichern. Das kann jetzt, also in meinem Fall wurde jetzt nichts geändert. Aber jetzt, das kann halt einige Minuten auch dauern, auch mal 10 oder 20 Minuten. So lange würde ich warten und das dann hier im Auge behalten und einfach aktualisieren und gucken, dass, dass das hier noch alles läuft. Genau. Wenn ihr das umgestellt habt, einfach im Auge behalten. Wenn nach einer halben Stunde alles noch so läuft, wie es soll, dann habt ihr erfolgreich umgestellt und könnt euch freuen, dass ihr auf der aktuellsten Version läuft. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Erfolg damit, gute Nerven vor allem, aber es ist auch kein Hexenwerk, wie ihr seht. Und im Zweifel könntet ihr hier ja immer noch zurückstellen, beziehungsweise dann einfach den Support zur Not noch fragen. Es wird im Prinzip ja nichts an euren Dateien und nichts an der Datenbank geändert. Deswegen ist das, klingt das erstmal sehr aufregend, aber so richtig schlimm ist das jetzt nicht. Sollte jetzt was schief gehen, dann könnte man immer noch auf eine niedrigere Version wieder zurückstellen. Dann äh, viel Erfolg damit und äh, bis zum nächsten Tutorial.